Weißt du? Bei weißt Bei 3 Ich hab Tinnitus, Fuck it up, man! Oh, Alter! Oh, merci Lokito, merci, merci, merci!